Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Anne von Basteln für Groß und Klein, für die mich noch nicht kennen. Wir haben zwei Jungs, wir wohnen in der Schweiz und ich zeige dir heute, wie man aus dieser Klopapierrolle diese Blume machen kann. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um aus Klopapierrollen Blumen zu gestalten, auch als Blumenstecker, zum Beispiel mit Spieß und Blättern. Oder eine extravagante Variante mit ganz vielen Dekorationen. Oder wenn man ganz viele Blumen hat, kann man auch eine solche Girlande gestalten. Wenn du mein Video magst, dann lass mir ein Like da. Und wenn du weitere Informationen und Bilder dieser Beispiele sehen möchtest, dann hol dir mein PDF, was unter dem Video verlinkt ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Also ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Blume aus leeren Klopapierrollen selber machen könnt. Das Prinzip ist ganz einfach. Ihr braucht dazu mindestens eine Klopapierrolle, eine leere. Ich nehme zwei, weil hier in der Mitte ist noch eine Füllung. Die braucht eine zweite Rolle. Eine Schere, Leim, Farben, zum Beispiel eine Universalmalfarbe, ein Wassermalkasten, Buntstifte oder auch Fasermaler sind geeignet. Und schlussendlich noch die Vorlage, die ich euch unter dem Video verlinke, wenn ihr meine Vorlagen für die Mitte zu füllen, hier Blumen, Kreise oder was auch immer ausschneiden möchtet. Zudem natürlich braucht es Pinsel, Wasser und eine Unterlage, je nachdem mit welchen Farben hat ihr arbeitet. Ich habe euch eine Klopapierrolle vorbereitet, die bereits bemalt ist. Wenn die außen bemalt ist, mache ich die flach. Wenn ich sie mit den Kindern mache, dann drücke ich sie schon mal flach, bevor Sie malen können. Hier ist mit Buntstiften bzw. Fasermaler bemalt. Die hat mein Sohn gemacht. Und diese hier, die ist jetzt mit Buntstiften gemacht. Das funktioniert ganz gut auch mit Kindern. Wie gesagt, wenn die Außen bemalt ist, schneide ich die in gleichmäßige Streifen. Wer es ganz exakt möchte, muss die vorher messen und die Breite einzeichnen. Ich mache das immer so Pi mal Daumen und es ergibt meistens sechs Stück. Die sind nicht alle gleich breit, aber das macht nichts. Nach dem Schneiden sind die innen ja noch weiß, weil ich komme mit dem Pinsel nicht bis in die Mitte rein. Deswegen mache ich das erst nach dem Schneiden. Zum Beispiel diese habe ich jetzt die Farbe vorbereitet. Nehme ich einen Pinsel und male die Innen einfach auch orange an. Wichtig ist dabei hier auch die Kanten zu bemalen, weil das ja nachher bei der Blume vorne ist. Ich bemale die Kanten immer auf beiden Seiten. Die Blume kann man nämlich von vorne oder hinten betrachten. Lege ich das weg zum Trocknen. Nach dem Trocknen nehme ich diese Streifen, die innen und außen bemalt sind. Nehme den Leim, mache hier etwas Leim hin und klebe die aneinander. Und so natürlich die ganze Runde. Es gibt einen Unterschied, ob man eine Blume mit 5 Blättern macht oder eine mit sechs. Bei sechs Blumen kann man wirklich die Spitzen bis in die Mitte hinein geben oder kleben, so dass die wirklich praktisch ganz zu ist. Bei fünf Blättern sind die Blätter ein bisschen breiter hier, deswegen bleibt in der Mitte eine Lücke. Das ist der Grund, weshalb ich bei meinem Beispiel hier in der Mitte eine violette Blume noch ausgestanzt und aufgeklebt habe. Die sieht in der Mitte mit einem großen Loch so aus. Wie man die Blume jetzt füllt, das zeige ich euch auch noch. Und zwar den ich gerade gemalt habe. Dafür falte ich diesen Streifen noch einmal in der Mitte. Gebe hier Leim drauf auf beiden Seiten. Drücke die diese Blätter oder wie man dem sagen möchte, wieder ein bisschen auseinander und setze das hier ein. Hier könnt ihr jetzt auch ganz schön sehen, weshalb es wichtig ist, die Streifen innen und außen zu bemalen. Hier ist nämlich jetzt das, was ich gemalt habe vorhin, innen und außen. Und hier könnt ihr sehen, ist innen nur weiß. Dasselbe wäre auch bei den Blütenblättern, hier wäre überall noch weiß zu sehen. Was ich finde, ist nicht wirklich schön. Um jetzt diese Mitte zu gestalten, könnt ihr euch etwas ausdenken oder unter dem Video verlinke ich euch meine Schritt-für-Schritt-Anleitung wo nochmal genau geschrieben steht, welches Material man braucht, welche Schritte auszuführen sind, um diese Blume zu gestalten. Und ich äh, gebe euch ein paar Vorlagen für Kreise, für Blumen, Schmetterlinge und so weiter, um diese Mitte hier zu füllen oder andere Dekorationen auf der Blume zu machen. Wenn man ganz viele Blumen macht, ergibt es auch eine wunderschöne Girlande die ihr im Intro gesehen habt. Viel Spaß beim Nachbasteln, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Tschüss!